Hey Freunde und Herzlich Willkommen zu Let's Play twin Ich habe... Wir sind dabei unsere Waffe zu verbessern Ich habe leider die erste Verbesserung nicht aufgenommen, weil ich vergessen habe den Knopf zu drücken Aber ja, dann machen wir mal einfach weiter So... Unsere Fortschritte... Wir haben... Plus 1 verstärkt erfolgreich Suchen wir es nochmal Plus 2 war auch erfolgreich Wir haben noch 6 Rollen. U3 war auch erfolgreich 4 auch oh mein gott ist das ist gut 5 auch alter schwede 6 auch oh, perfekt alter wir haben alles perfekt bekommen wir haben nun 33 angriff mehr das ist doch mal sexy oder nicht was haben wir noch so ah, nichts besonderes okay dann machen wir mal weiter wir müssen hey junge was machst du ist so stress wir müssen hier diese komischen vögel töten Hä, hey, wieso geht das denn nicht? Nicht dumm? Ach, das war auch auf Krieg Ups. Ich bin echt dumm. Da ja, wird ein Temmer auf Maul. So, der nächste Böse. your Face, du dummer Vogel. Oh mein Gott, ich hab sie weggeklifft. <lacht> ja, der hat einfach mal keine Chance. Der DPI hat sie verstellt Ich hasse denn was passiert, Alter wir gucken die alle einmal weg <lacht> Ja gut, die haben ihn gereckt Kommt krippst du doch mal genau, immer schön krippen So, und das war's schon mit der Quest Auf nach Carmina, damit wir weiter können Irgendwie habe ich heute mehr FPS als sonst. wenn einfach mal die Spiele aus, damit es auch so bleibt. Uff, sehr gut. Wenn du diese geflügelten Monster losgeworden bist, können wir endlich in die Gegend diese gegen hinter uns bringen. wo wir können weiterlaufen. machen lass uns weitergehen. Vollkraft voraus. Ah, auch nicht, der ist schon wieder. plötzlich sich jetzt in der Ferne einen Schrei zu hören. Kamino und du fallen fast verstreckt Hoch. Es hat sich angehört wie Tarek. Es scheint aus der Richtung wie die Explosion zu kommen. Aus der gleichen Richtung wie die Explosion zu kommen. Lass uns mal nachsehen. Oh, dann mal auf zu Tarek, Alter. Mal also, sehen, was der kleine Pisser mal wieder hier tut. Man muss das ja Stress machen, Alter. Der Kerl ist Tarek, Kaminas Bruder. Du läufst, schnell, du läufst schnell hin, um nachzusehen, was passiert ist. Oh, Tarek macht gerade einen einhändigen Handstand und atmet schwer. Was zur Tarek, was hast du jetzt zu suchen? Kaminas Augen weiten sich. So als wolle sie kaum glauben, was sie hier sieht. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist und ich dich endlich gefunden habe. Tarek scheint Schmerzen zu haben aber er ist anscheinend froh, Kamina zu sehen. Tarek, warum bist du hierher gekommen? Du siehst verletzt aus, bist du in Ordnung, Kamina läuft zu Tarek, um ihnen aufzuhelfen. Nachdem Maflai und ich getrennte Wege gingen, kam ich hierher, um dich zu finden, als ich plötzlich ein starkes Erdbeben spürte. Ich konnte ja nicht ahnen, dass der Boden hier einstürzen würde. Oh, nachdem der Boden einstürzte, stoben giftige Dämpfe und jede Menge Fledermiezen heraus hervor. <lacht> Fledermiezen, okay. Äh, mir, bleibt keine Zeit zu, mir blieb keine Zeit zu entkommen, so griffen mich die Fledermiezen an. Die Fledermiezen griffen mich immer wieder an, bis ich endlich hierher fliegen konnte. Ich glaube, ich habe ein wenig von den giftigen Dämpfen eingeatmet. Ich kann mich kaum bewegen. Oh weh. Er hat am ganzen Körper bis Munden von Fledermiezen. Kamina untersucht Tarek und findet überall misswunden hoffentlich haben sich die fliedermützen nicht vergiftet. maglei hilft mir und hole die fangszenen aus dem mund einer fliedermütze ich werde nach einer möglichkeit suchen das griff aus Tareks körper zu sehen Kamina erkennt wie schwach Tarek auf einmal ist und wird ganz ernst ja da kommen her ihr scheiß fliedermützen ich gebe euch kopfnüsse leider. wann läuft der in einer? nicht einfach im berg rumlaufen können da vorne sind sie das ist auf einmal oder was da sind sie ja tot bevor sie in die nähe kommen Ups, ich habe vergessen mein kombi zu machen alter sind die schwach Das... Nichts scheinbar. Ach, ich jetzt kommt wieder... Mensch, kann ich kann nicht einmal die Kombi hinbekommen. Ist das so schwer? So, jetzt mache ich aber die Kombi. Perfekt. Oh, Michigan, welche von den... Ach nee, ich auch sind eigentlich auch Oh Scheiße, ich wollte nicht anwenden. egal wenig extra xp ist immer gut auf so kamina du scheinst keine tödliche dosis Gift abbekommen zu haben ich werde das griff untersuchen und versuchen daraus ein gegengift herzustellen kamina nimmt die Fledermaus in ansicht damit sie das griff studieren kann Stimmt ja, Tarek, du Idiot. Hast du dann keine Medizin von zu Hause mitgebracht, trinke das Gegengift, das ich für dich hergestellt habe und nimm die Medizin. Wir werden ja sehen, ob es hilft oder nicht. Stimmt ja. Ich mache... Ich mache... Oh mein Gott, was übiert das? Vergessen auf lautlos zu stellen. Ich machte mir Sorgen, dass du hier draußen verletzt werden könntest, nachdem du dich fortgestrichen hattest. Also habe ich ganz viel Minzy mitgebracht. Tarek nimmt das Gegengift von Kamina entgegen und zieht eine kleine erlesene Pion, Piole hervor. Du fragst Kamina, ob sie ihr Bruder nicht gemeinsam auf die Reise gemacht hätten. ob sie und ihren Bruder nicht gemeinsam auf die Reise gemacht hätten. Äh, was meint Tarek mit fortgeschlichen? Hm, hör nicht auf den doofen Tarek. Er litt Unsinn, weil er vergiftet wurde. Dober Bruder, beeil dich und stück die Medizin, sagt Gavina, überrascht und verlegen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Vielen Dank, ich glaube, das ging geführt Ich fühle mich schon viel besser, nachdem sich Terkan ein wenig... Terkan? Heißt du nicht Tarek? Okay, nachdem sich Terkan ein wenig ausgeruht hat, nimmt sein Gesicht langsam wieder Farbe an lol ich trinke kurz natürlich bin ich nicht nur die Zinf zukünftige beste magierin des universums ich kann auch die beste apothekerin der welt sein gut dass ich einige jahre so fleißig studiert habe denn nun ist dieses gift kein problem mehr für mich Hihi. Wo sagtest du, ist noch was Unterirdisch, Ist noch das unterirdische Versteckt? Lass uns mal nachsehen, vielleicht liegt hier der eigene Art von Sample, den in dem erwähnte. Lieber nicht, dort sind überall giftige Dämpfe. Die Dinge sind unter der Erde und bestimmt noch giftiger. Äh, die Dinge unter der Erde sind bestimmt noch giftiger. Wir können nicht einfach dorthin gehen. Tarek hält Kamina fest, bevor sie losrennen kann. Der Boden ist bereits vor einer ganzen Weile eingestürzt und die giftigen Dämpfe scheinen immer stärker zu werden. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen, bevor wir heute halt über Kopf in etwas hineinstolpern. Wir sehen erst einmal nach, ob es noch mehr giftige Kreaturen gibt. Du hast ja recht, nur lass mich los, damit ich mich hier umsehen kann. Kaum hat Kamina den Satz ausgesprochen, als ich schon gen davon bevor Tarek sie aufhalten kann. Warte einen Moment, lauf doch nicht fort, selbst! So leicht, ich bin noch nicht ganz.. noch nicht wieder ganz bekämpfen. Magst du an meiner Stelle im Kamin hinterherlaufen? Tarek legt die Hand auf die Sterne und so als hätte er schlimme Kopfschmerzen. Oh Mann, oh Mann, ist ein Babysitter oder was? Ja, war ja klar. Idiotin. Oh, ist das ihr ernst? <lacht> Ja wo ist die denn? Ach da. Mach schneller, Maflai beeile dich. Sieh, da, sieh dir das hier mal an. Kamina wedelt aufgeregt mit den Händen, um sich heranzuwinken. Ähm. Maflai, sieh nur dort drüben. Kamina zeigt in die, in die Richtung, in die du sehen sollst. Dort sind giftige Dämpfe besonders stark. Mir ist auch gefallen dass es dort Giftkröten gibt. Die Giftstücken. Genau das, das genau wie die giftigen Dämpfe aussieht. Maflai, mein Kopf, mir ist auf einmal schwindelig. Ich vermute, dass alle Tiere hier kontrolliert werden. Mein ganzer Körper fühlt sich unwohl an. Mir fällt gerade ein, dass Lakaien des Rubinstens haben eine ganz ähnliche Aura. Maflai, die Luft hier macht mich ganz krank. Bitte vernichte die Giftkröten. mal sehen, ob die Luft sich dann verbessert. Okay. Hey, dumme Kröten. Oh, diese Sicht immer, Mensch. Wow, oh, die sind so schwach. Mit einem Skill und einem Outfit habe ich die komplett weg. Wenn die Combo mache, kommt ihr nicht mehr in der Nähe, Alter. Reifen wir hier mehrere auf einmal Wie viel brauchen wir? Oh, eine Menge. Ob das heißt ich bin komplett verkackt Stück noch, ich muss sogar eine. Ach nee, mir beide an. Das verreckt doch endlich. Jawohl. Puh, zum Glück sind die giftigen Dämpfe ein wenig verflogen. Kamina soll es erleichtert auf. Du zeigst in die Ferne, wo man Tarek herankommen sehen kann. Uf, börs, Keuch, endlich habe ich euch eingeholt. Tarek ist völlig außer Atem. Nein, völlig jud. Mir ist gerade eine Pflanze eingefallen, die Reinigen der Luft produzieren kann. Ich habe.. ich habe in einem Buch darüber gelesen. Die Blume heißt Puribelle. Sie wächst nah am Wasser. Und mit ihrer Hilfe kann man die Luft reinigen. Wenn wir einen Weg finden, sie uns zu nutzen zu machen, ist die Luft zu reinigen. Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen um die giftigen Dämpfen. Wenn wir unter die Erde gehen. Mein Gott, ich kann nicht leben, ich verwechsle, einfach die Zeilen. Mach Leid, darf ich um einen Gefallen bitten? Suche Namen, Wasser und puri Bellis, die dort wachsen. Falls du welche findest, glücke sie bitte und bringe sie mir. Okay, kurz ein paar Pflanzen holen. Kein Ding mache ich doch gerne ihr liebt es ja mich zu knechten so da hast du deine schöne pflanzen äh, da ist sie dies ist die blume ich werde sie untersuchen um herauszufinden ob wir mit ihrer hilfe die luft von diesem Gegen, die luft in dieser gegend reinigen können Ja, wir müssen die reinigen Eigenschaften der Piribelis verstärken und um sie dazu bringen, die Luft durch ja, dass sie durchgehen, dass sie durchgehend Frischluft produzieren. Wieder ein Tippfehler hier. Ja. Tarek kramt ein paar Werkzeuge hervor und denkt angeschränkt nach. Wie wäre es damit? Die Blütenwerte kommen hier hin, ja und dort. Kamin und du sitzt zu, während Tarek sich vor sich Moment und mit flinken Händen etwas zusammenbaut. Fertig, ich präsentiere Tareks neueste Erfindung, die Luftfilter 9000. Wenn ich mehr Werkzeuge gehabt hätte, sehe das Design noch schicker aus. Tarek setzt eine der Purilellis in einen kleinen Apparat ein. Was für eine verrückte Erfindung ist dir diesmal eingefallen, Tarek. Die letzte, an die ich mich erinnern kann, war ein seltsamer Hopter. Du hattest behauptet, dass man fliegen kann, aber wenn man ihn Kopfbedeckung trägt. Aber dein Flug führt abwärts gegenwärts ins Tal und dann für eine ganze Weile ins, in ein Krankenhausbett, weißt du noch? <lacht> Nun bring mich nicht in Verlegenheit, das war auch noch weiter ein Fehler. Diesmal sind die Dinge anders. Dieses Ding wird, wird das volle Potenzial der Porellis ausschöpfen, so dass hier eine große Menge an frischer Luft produzieren werden. Meine Gott, meine Cousins sind so laut, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Du glaubst mir nicht? Dann lass es uns mal versuchen. Maflay nimmt diesen Luftfilter und platziert ihn an einen Ort, wo die giftigen Dämpfe sehr dicht sind. Die, so die sollten sich in 0,67 sagt selbst sicher, als er dir den Apparat übergibt. Oh, dann retten wir mal die Umwelt. es oh, klappt sogar. Wir reinigen erfolgreich die Luft. Was ist das? Ist das ein Item? Oh, nevermind. Es explodiert. Hurra, die giftigen Dämpfe sind fort. Wer hätte gedacht, dass Tarek tatsächlich eine nützliche Erfindung gelingt? Karina atmet die frische Luft tief ein. Aha, das klingt jetzt schon fast nach einem Kompliment. Das war doch nicht die Red der Rede wert. Tariq wird ganz rot und fängt an verliegen zu lachen. Yay. Gut, die Dämpfe haben sich verzogen. Dann lasst uns die unterirdische Höhle erforschen, sagt Camino ungeduldig. Wenn dort wirklich die legendären Ruinen des volkast liegen, dann gibt es dort bestimmt auch Wilde-Aven, mit denen wir es sprechen können. Der sagt, das sagt mir... Meine zukünftige bessere maria des universums meine intuition ich bin ganz aufgeregt auf wenn ich nur daran denke dann mal los kabina beschließt nicht länger zu warten und läuft los in richtung luft halt warte warum läuft immer davon tarek sieht dich verzweifelt an <lacht> ist da bin ich schauen ob wir jetzt am eingang sind oh ja das sieht nach eingang aus Oha, das ist aber ein großes Loch. Und tief ist es auch. Ich kann nicht einmal den Grund sehen. Amina schaut vorsichtig in die tiefe Kluft. Auf Leih nach der giftigen Lämpfe spüre ich eine heilige Aura in der Höhle. Jedoch liegt liegt auch immer noch der Geruch der Lakaien des phobin in der Luft. Morisa versucht ebenfalls durch die Kluft hindurch hinunter in die Höhle zu sehen. Ich spüre eine drinnen, die von einer heiligen Aura umgeben ist. Ich glaube... Dort unten liegt der Volkers-Tempel, aber die Aura des Rominchens ist auch sehr stark zu spüren. Es wäre eine Katastrophe, falls die Tränen gestohlen wird. Der draußen auch noch Leute um. Was ist denn da los? Achso, ich muss das aussehen. Ähm, Angriff. Ich nehme Angriff. Bist du bereit hineinzugehen? Oh scheiße, hab ich habe zweimal geklickt. Mit Tarik ignoriert. Du bist so ein Angsthase, Tarik. Warum wartest du nicht einfach hier, bis wir wieder hinauskommen? Wenn du mitkommst, stehst du eh nur im Weg. Oh mein Gott, ich werde heiser. Herum. Kamina stemmt mit frustrierendem Gesichtsausdruck die Hände in die Hüften. Ich, <lacht> ich habe Angst. Maflei, bitte kümmere dich um Kamina. Ich habe aus den übrig gebliebenen Pomerilis diese Talismane hergestellt. Nimm sie mit.